Hallo Leute, Willkommen zurück bei Best of Super Mario Maker Online Oh, ich habe einen Hammer im Mund Finde ich witzig Und einen Hammer, Bruder Das ist so krass unverdient Die darf ich auch nicht umbringen Und es macht Spaß Deswegen hat man mich abonniert, weil ich der beste Spieler bin Game Design Der Typ scheint ein Troll zu sein <lacht> ganz witzig ach so und das ganze ist so eine kleine Abkürzung zum oh shit. zum Ende und wenn ich jetzt noch sterbe dann ist das bitter nein nein witziger ist trotzdem ich will das mal kurz imitieren irgendwie so in der Art ja, das geht besser so, no front hier bin ich auf dem Holzweg <lacht> äh, Na, wenn ich schon hier bin ich hasse das Spiel Der, Le Der Level hier sieht absolut geistesgestört aus. Den hast jetzt nicht gebracht. Nee, du bist ja so blöd. Kinder, welche Einheit ist das? Was? Richtig, aber mach die Kopfhörer raus, du Hup Also, es war jetzt nicht katastrophal schlecht, aber ich sehe nicht den Grund, dem Ding hier 150.000 Likes zu geben. Wohin? Ja. Aber es ist noch früher Morgen, das muss ich <lacht> auch noch hinzufügen. 16 Uhr. Ich verstehe das einfach nicht. Schläft man wenig, ist man müde. Schläft man viel, ist man fit. Ach so. Was ist das denn? Nein, das ist heute schon Silvester. Ich will völlig besoffen, okay, oder? Ich habe ein bisschen das Gefühl, Kekwe wird overused. Es gibt kein Overusen von Kekwe. Das Leben ist Kekwe. Zahnstein stürzt ab, Kekwe. Internet stürzt ab, Kekwe. Deine Freundin geht fremd, Kekwe. Es ist nicht overused? Ja! Auf was für verklemmt ver krasse Sachen man hier kommen muss. Warte, das war kein Deutsch, ne? Nein, sag mir nicht, dass dann die Kanonenkugel ganz am Ende gebraucht wird. Sie wird genau hier gebraucht. Nein. Das ist gestört. Da, dieses P. Das, das P da oben steht für Power. Mega Cringe, das P nicht sieht. Ist dann aber keine nette Kirche. Ich möchte den Pfarrer sprechen. Ich glaube, er heißt Mr. Bowser. Stellt euch mal Bowser als Pfarrer vor. Das ist verstörend. Jetzt bloß nicht sterben. Habt ihr eigentlich schon ein Like da gelassen? Das ist witzig! So dann machts da bumm. Oh! BUM Bumm, bumm. Einfach, einfach rennen, einfach rennen Das kann nicht wahr sein, wann ist das bitter? Nein Wenn ich jetzt sterbe wird 2016 ein beschissenes Jahr für mich Wenn nicht, dann ist es ein gutes Jahr <lacht> Hier ist ja direkt noch ein Yoshi Als wenn ich so ein Dödel wäre, der ihn ...irgendwo in der Sequenz verliert, weißt? Trotzdem verliert er den Yoshi. Äh... einen Barbecue- Aber vorhin lästern, ne? Dass man da den Yoshi verliert und hier sterben bei sowas. Lieber eine Taube im Castle... ...als einen Yamamura... ...vorm Gesicht. Philosophisch. Ja, bester Spruch. Ten out of ten. Warum kann ich da nicht durchrennen? Muss man nicht verstehen, oder? Okay, Powerblock. Damit können wir den umbringen, theoretisch. Nisekoi, Chikoge und Kosaki. Dieser Level stammt von Naoshi Komi, dem Autor der beliebten Manga-Serie Nisekoi in der japanischen Zeitschrift. Wir wissen schon Bescheid. Das war witzig. Echt eine gute Sache. Bro. Komm, das ist die Mega-Chance jetzt, Alter. Irgendwie da rein. Genau so. Und jetzt gib mir. Los! Geil! Sowas fliegt sofort weg. Wetten, das ist eine Falle. Wetten, das ist eine Falle. Ich wusste es, ihr Drecksäcke. Ihr dreckigen Schweine! Nein! Der Weltrekord liegt bei einer Minute und 33 Sekunden. Wie willst du das denn in einer Minute 33 Sekunden schaffen? Was für ein Irrer war das denn bitte? Das will ich sehen, wie das gemacht Das ist ein Abonnent von mir! Was? No! Go back, my boy. <lacht> das ist witzig! sich wieder automatisch. Das ist mir wurscht, dass die Blume weg ist. Es ist mir einfach so scheißegal gerade. Man bekommt hier sowieso eine geschenkt! Da kommt jetzt ein Rätselaspekt. Ich fürchte, ich brauche da einen Ja. Oh nein, oh nein, ich brauche den Schlüsselmann. Schlüsselmann. Was? Während da unten die Flammen immer weiter wandern. Mehr Mario Maker? Äh, nö. Bevor wir weitere Twitter-Level spielen... Es war ein schöner Tag Wir hoffen Ein Kleeblatt Ein vierblättriges sogar Oder war das normal? Warte, was war jetzt? Ähm, aber musste das jetzt vier oder fünf Ecken ha haben? will verarschen! Ach, guck mal an! Da ist der Richie! Der ja für mich persönlich äh, das beste Level jemals gebaut hat Ja man, ich bin ein verdammter Genie, deswegen erwarte ich von den anderen zu viel Ja, Entschuldigung, ich bin auch nicht ganz auf dem Damm Ja gut, das Hallo! Ich warte einfach mal ein bisschen. Oh, cool, ja! Warum nicht? Genau in dem Moment, wo ich das Level geschafft habe. Ja, ist okay, ist okay! Das Spiel geht einfach nicht weiter. Ich glaube, wir müssen jetzt nach links. Hm, also es sieht auf jeden Fall so aus. FBI, Alter, mach die Tür auf! Auch ohne den Domtendo-Schriftzug, weil ich da schon... Mitbekommen habe von wegen ja wir wünschen uns stuff Was auch ein bisschen dezenter ist verstehe ich vollkommen aber ähm, ja dauert ein bisschen Der ist exakt in den gleichen schlitz noch mal rein und dann wurde er zerpresst Okay. Irgendwann ist der Schlitz dann so groß, dass man da locker durchpasst. Das ist verstörend. Das, was ich sage, ist wieder so heftig zweideutig. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Okay, jetzt haben wir da ein schönes Loch. <lacht> Möglichst ins Loch treffen. Oh! Finde ich witzig. Und da kriegen die alle so eine hohe Gage als Bösewicht. Wieso kriege ich denn keine? Geht's gut? Oh Jesus Christ, wie bin ich? Nein! Ich komme da durch und falle dann runter. Das ist wie wenn ein Meteorit in dein Haus einschlägt, ist vollkommen zerstört, du aber in deinem Bett liegst und keinen Schramm-, äh, keinen Kratzer hast, aufstehst, stolperst und dir dann das Genick brichst. Nehme ich mal an. Was war das eigentlich gerade für ein Buchstabe? Ein G? Die 3. Version. sagt. Okay, das war das Wort zum Sonntag. Gemessen an meinen Abonnenten. Ja, ich habe ja jetzt derzeit, keine Ahnung, 745 oder so. Martin K., okay, was sagst du dazu? Ja, das war jetzt echt schon ne Scheiße. Hast du recht. Jedenfalls haben wir auch das gepackt. Oh, yes. Ja, dann tschüss. Ah, Leute, was denkt ihr denn von mir? Wir haben die 10 Minuten noch nicht erreicht. <lacht> Spaß. Und ich verneige mich. Es geht genauso scheiße weiter, wie es hier geendet hat. Bis bald. <lacht>